Hi und willkommen mein name ist dann die und ich euch zurück zu let's play pokémon schwer das kronen dlc ja wie man sieht ich stehe hier vor einer ruine wo sich höchstwahrscheinlich noch ein weiteres regi pokémon befindet und ja wir knüpfen uns das und hoffentlich noch die anderen legendären pokémon in diesem part vor und ja man muss ihr Wahrscheinlich wieder so Rätsel lösen, so wie damals in Rubin und saphir Und ich habe ja schon mal durchgelesen, dann ne? auf der Tür Tisch das geschrieben, dass ein helles Geräusch ertönen, das den Stahlgiganten erweckt. Und ich habe so eine Vermutung, was ich ja machen muss. Und wenn das stimmt, dann bin ich ein verdammtes Genie. Also, los, wir gehen jetzt mal hier vor der Tür und wir machen, hätte gesagt, ein ein helles Geräusch. <lacht> das hat echt geklappt. Ich fasse es einfach nicht. Ich bin verdammt Genie, ey. Einmal pfeifen und fertig. Geil. Mann, bin ich gut, ey. Bin ich gut. Was für eine merkwürdige Spannung in der Luft lag hier gerade, was? Oder war das nur so Sound-Spezialeffekt äh, irgendwie so was? Ja. Ein unglaubliche stahlenergie strahlt von dieser Statue aus. möchte Sie untersuchen? Klar. Gigi. Und da ist Registrier krass. Ich weiß nicht ob das funktioniert hat gerade. Okay, so hart sind diese Rätsel dann also nicht. Ich weiß nicht, was man bei der anderen Ruine machen muss. Übrigens habe ich noch nicht nachgeguckt, aber ich werde mal raten, dass ich das auch irgendwie schaffe könnt könnte jetzt ein bisschen dauern bis ich dich runterhaue haue kann ich könnte mal Psycho klinge einsetzen noch mal hm. nicht sehr effektiv das war ein volltreffer okay dann können wir noch mal draufhauen hauen ich es ein bisschen traurig dass wenn man die legendären pokémon in in diesen deiner Nestern trifft, dass man da nicht deren legendären Musik hört, so bei sui oder bei reiko und so, ne? weil ich ein bisschen schade finde. Ich meine, früher in Pokémon Schwarz und Weiß, Schwarz und Weiß 2, da gab es ja auch dieses Turnier, wo du gegen Trainer und Champions, also arena leiter und Champions von älteren Pokémon-Spielen kämpfen konntest, und wenn du dagegen welche kämpft hast, die haben dann irgendwie die sind dann mit ihren eigenen themen angekommen das weil nicht gegen siegfried gekämpft zum beispiel der kam damit sein champion thema aus gold silber und äh, kristall beziehungsweise Hardgold und so silber und hier ähm, kommen sie nur mit so normalen so geiger max musiken dann ich meine die regis haben wenigstens ihr eigenes lied das ist schon mal gut ne aber trotzdem ich habe mir da schon gewünscht dass die für jedes legendäre auch passenden wieder einpacken weil die Lieder sind doch nicht schlecht da ja, können wir jetzt nicht sagen dass irgendwie pokémon schwarz und weiß hat geschafft hat und hier so eine next generation konsole der switch das hat unmöglich gewesen bezweifle ich ehrlich gesagt dun, dun, dun, dun genauso wie ich mir irgendwie noch schlecht vorstellen kann dass es immer noch keine synchro gibt in den pokémon spielen keine sprachausgabe wenn ich mein, die Spiel hat halt irgendwie jetzt schon geschafft hätte noch zelda Fire Emblem, da gibt es jetzt überall Synchro. No nur Pokémon hängt neuen teil keine ahnung warum ich jetzt davon auch eingepackt habe aber egal wo ich sehe, ich weiß genau, woran das liegt das liegt daran, weil man seinen Charakter benennen kann und der Name des Charakters wird von so gut wie ja ausgesprochen. Deswegen ja, aber das kann man auch irgendwie umgehen. Im Feiern bleiben kann man sich zum Beispiel auch umbenennen und ja, weiß ich nicht die, die nennen, einhalten die beim Namen, also da kann man locker umgehen. Bei Fantasy 10 hat er auch schon geschafft. Damals für PS2. Dann spricht man halt einfach nicht den Namen aus. Fertig. Ich weiß hat jetzt auch nicht. Hallo. Dann geben wir einen irgendwie so einen Spitznamen. wirst du zum Beispiel mal Professor genannt, weil man halt der Lehrer von den Charakteren ist. Wir haben doch die Technologie. Oh wow, das war nicht stark also was ich kann ja auch eigentlich wieder den Meisterball einsetzen damit wir einfach nur sehen ja, den pokédex eintrag um uns zeit zu sparen ich werde natürlich sowieso aus wie nochmal neu fangen weil ich ganz sicherlich das richtige wesen und also was alles bekomme und ja ich weiß man kann die wesen mit minzen und so beeinflussen aber das problem ist das ursprüngliche wesen wird immer noch irgendwie angezeigt und das stört mich wenn wir in zehn minuten das ding nicht gefangen haben also wenn wir unter zehn minuten äh, wenn wir über zehn minuten ja haben und das ding ist immer noch nicht gefangen dann setze ich meister ein, um die zeit zu sparen sonst wird das nervig ja ich will mich eigentlich nur selber beweisen dass ich ein pokéball benutzen kann um die dinger zu werfen okay ich mache das auf prinzip leute das macht sinn oder bestimmt die einzige Person, die noch Pokéballer auf der Welt einsetzt oder. Bestimmt irgendwie so Leute, die so sagen, ja, weil sind für Casuals oder, so oder so. Da bin ich die einzige Person. Ach man! Komm, bleib drin Ich weiß bis heute noch nicht, warum die diese. Also nicht. Finde bis heute immer noch nervt, dass man so viele Versuche braucht, um Pokémon zu fangen. Ey. Sollte echt irgendwie davon abhängig sein, wie viel AP noch übrig sind und so. Oh Mein Gott, weil so weit ist echt nervig. Ey. Und jeder hatte schon mal diesen Moment irgendwie die 10.000 Bälle geworfen haben und irgendwie bleibt das blöde Fisch immer noch nicht drin oder jedes legendäre jemals, das ist jemals gehabt okay ob die schnauze voll ja, komm jetzt hier rein verdammt hat er jetzt hier nicht zehn minuten bis ich äh, dich blöde, blödes Fisch hab, ja, warte, hier dich gefangen habe was erreichen in diesem part dass sie registriert wurde gefangen ja, aber so viele meister will okay ja, ähm. Es besteht aus einer seltsamen Substanz, die robuster als jedes Metall, jedoch zugleich auch weich und elastisch ist. Okay, cool. Ja, und jetzt ungefähr machen. Ich meine, nach man kann auch ja irgendwie lesen, ne? Erst als soll regie Eis sein? Grün ist auch weißlich, bläulich. So, beep, beep. hallo, hallo, ich bin's. Pionier, warte mal, ob es dir noch alles bei dir alles noch im Not ist. Wie will du hast den Steigen registrieren? Begegnet gut gemacht. Expedition der Respekt, aber jetzt nicht nach. Die anderen Giganten wollen auch noch gefangen werden. Okay, so also ein Ding kann man sich glaube ich noch hin teleportieren. Ne? ganz locker flockig hier Wer hat hier ich glaube hier oder da unten äh, nee, hier ist das andere da braucht man glaube ich alle drei das sind ein andere Dann noch mal bett des giganten da waren wir auch schon oder ja oh gott wo waren jetzt noch mal andere Alter, frito des giganten sohle ist giganten da muss das ja sein ne? Also ich habe alle türen schon mal angesprochen deswegen dachte ich man kann sich jetzt zu jeder jahr hin teleportieren nachdem ich ihn nämlich angesprochen da konnte ich mich zu den teleportieren also aber bei dem scheint das nicht der fall zu sein so lässt ganten ich glaube da hinten ne? Oh Gott, ich hasse dieses Gebiet hier. Du kommst ja nicht durch, ohne dass irgendwie so ein fettes Ding irgendwie vor dir landet und den Weg blockiert. Ey. Diese pagina naras die stehen auch die ganze Zeit davor. Tauchen immer direkt vor die Nase auf. So. Wo ist jetzt? Ich glaube, ich bin ja falsch. Oh mein Gott, ehrlich. Lasst mich in Ruhe. Ich will legendär Pokémon fangen. Ich habe euch schon alle. Brauche euch nicht mehr. Ihr seid Nutzlos für mich. Wenn das Tier nicht ist, wo sind das dann? Also warte, lass mich mal Schutz einsetzen. Ich habe noch nie Schutz eingesetzt in dem Spiel, glaube ich. Funktioniert das eigentlich? Wo ist er überhaupt? Ja, top beleber ja, gute frage ne? wo sind mir schutz ich müsste eigentlich welche haben ich habe glaube ich fast noch nie was verkauft also ja. aber wie funktioniert da tauchen jetzt nicht mehr auf hauen so von mir ab oder so als voll gebracht <lacht> super verbringt schutz Wir auch nicht trotzdem auf jetzt giganten so ist giganten in diese giganten dinger nicht da wo die ganzen regis sind aber da waren wir schon so an hier sein ne? Aber da ist nichts das wäre so eine spur die müssen wir uns auch noch kümmern ne? ich weiß gar nicht eine habe ich schon zu 100 prozent gefunden aber ich habe noch nicht mit Sanya oder so gesprochen um zu gucken was das bedeutet alter wie kurz hält hat das topschutz hat er nicht immer so 200 schritte oder so in älteren spielen gehalten ja schon geöffnet wo sind wir hier bett des giganten hier war ich schon. Hier war ich schon. Da war ich schon. Dann muss das hier sein. Was nee was? Oh Gott, wo bin ich jetzt hier schon wieder? Sind noch irgendwo einer? Ich habe diese legendären Notizen. Kann ich das da irgendwie sehen? Der Erfolg, pokémon stimmt, müssen wir auch noch machen. Alles das hier im Herzen der Schnee, Schneeschlucht liegen die Ruinen. Den Eis und in der Schneeschlucht ist ja nicht am Anfang. Schneeschlucht, da okay. Oh Mein Gott, da ist schon wieder. Vollbild zu erreichen, glaube ich. Diese blöden Viecher, ich wollte eigentlich schon ein bisschen mehr erreichen heute, aber wenn alles hier in die Quere kommt. schaffe ich da nicht mehr, wenn mindestens noch die Regis heute schaffen kann, ja aber nicht so schwierig sein. Ja, Schnee schluckt. Nee schlucht das muss hier oben dann sein ne ich hätte gerne karte ist auch eine so sachen die ich gerne im pokémon hätte also pokémon hat voll viel potenzial irgendwie noch besser zu werden aber irgendwie nutzen die nicht so viel aus habe ich so ein gefühl animation überspringen eine karte so kleinigkeiten jedes pokémon fans Herz höher schlagen lassen, Aber das ist bestimmt da. Ne, pass auf, oder wo bin ich hier? das Meter raus, eiskalt. Ja, Nö. da ich das echt noch nie gefunden. schon sagen. Okay. Wenn man da erscheint eine Seite eines lebendigen Schneekristalls. Ich habe sowas von schon eine Ahnung, was ich da machen muss. Schneekristall. Das könnte entweder hier McFlurry sein oder das hier. Aber da eine, einfach durch die erst erschienen ist, nehme ich mal, wir müssen das nehmen, der ne? wo ist Ich weiß nicht den Namen von diesen Dingen. So aussieht wie eine Schneeflocke. Wo ist Da. Rigumentreden. Okay. Ich habe mir die etwas schwieriger vorgestellt, die Rätsel, wenn ich ganz ehrlich bin, aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu gut, ne? Okay, da das, das, das wollte wirklich das zweite, was mir in den Sinn gekommen ist. Erst wollte ich hier Dings an erste Stelle packen. So. Animationen sind ja immer noch an. Ne? Ich habe ja nichts geändert. Boom, boom, boom, boom. Ich mich echt, ob einige jüngere Spieler hier sitzen und sich denken, was muss ich machen? sind punkte auf dem boden was zum teufel bedeutet das? das nicht eine unglaubliche einzelne gestalt von dieser stadt aus möchtest du ihn untersuchen ja natürlich möchte ich das yeah. und da ist der dritte regi regie Eis. Den ja, schnappen wir uns auch noch erstmal versuchen wir ihn natürlich normal zu fangen gibt den drei minuten dann werde ich meister Meisterball. Ich werde natürlich auf normale Weise fangen, weil ich meine Meisterbälle nicht verschwenden will. Auch wenn ich wirklich nicht weiß, wofür ich mir die irgendwie aufbewahren soll. Gibt jetzt eigentlich nicht was, finde ich. Also, er sorgt für dich, bis du sofort von Frecken. Ich habe einen Seidenschal ausgerüstet, also normale Attacken dürfen jetzt ein bisschen stärker sein mit Rückschlag. Na ja, komm ja, äh, natürlich auf 1 reduzieren. Perfekt. Der letzte Rätsel das ist ja relativ einfach. Das hat uns wow. Haben wir mehr oder weniger schon die Lösung am Dings hier, in der Tür gesehen. Ja, das verfehlt. Naja, was machst du jetzt? Pokéball. Dann mache ich jetzt. Das war mit so einem Super-Warp-Kollege nicht ein einziges Mal gewartet ja, Da war eigentlich nur überleben. Ja, du hast noch eineinhalb minute werb verdammten ich einen verdammten meister bei. Wie es aussieht, welcher hat auch ein bisschen. Die Dinger übelst anstrengend sind. Oh mein gott nicht mal am wackeln bisher Nicht ein einziges mal hat das gewackelt glaube ich okay ausblick das war mir so ein super Buch, kollege ja ja oh. das war knapp letzte regie irgendwie reggie ailes Phyllis ist oder wie auch immer der heißt dieser präsident von nintendo my body is ready Wohl ich glaube der ist nicht mehr präsident ich glaube sein body ist fertig Na, wie heißt er ich bin schlecht jetzt wenn ich nicht den richtigen namen dafür. Wie heißt der Reggie? Reggie fills Amy. Mhm. Nee, ist immer noch anscheinend. Oh, und währenddessen haben wir links gefangen. Pünktlich bei 20 Minuten ungefähr. Sehr cool. Okay, ich werde mir gar nicht anschauen was die alles für wesen haben die regis sie haben wahrscheinlich sowieso völlig die falschen reggie eis kontrolliert bis zu minus 200 grad celsius kalte luft mit der es alles und jeden sein nehmen hat drehen gefrieren lässt Wow. so das ist erst mal einen stein tragen ja. ist jetzt ist ein bisschen selbst erklärend beep, beep, beep. Hey ho, ich bin pionier Na, hast du Schwarz auf deine Expedition? Wie bitte, du bist dem Eisgegangenen Reggie-Eis begegnet? war Wahnsinn, ein echt beeindruckender Expeditionsleiter. Vergiss sich auch nach den anderen Giganten auszuschalten. Viel Glück. Okay, ähm, Guck mal. Oh Gott, Hier. Äh, yeah. so, wo sind die anderen? Reggie-Rock habe ich ja schon mit vernünftigen Wesen meiner Meinung nach. Äh, wo ist Dings? Hier. Ja. Eins gehen meistens weil da dem Pokeball. wir haben alle neutral wird Gut, dann packen wir die mal alle hier rein. Ich muss die auf EV trainieren, damit ich keine Dings verballer, keine. Hab gerade gemerkt, die sind alle noch im Eimer. Ja, lass mal. heilen was warte mal, von das kann ich nicht. Bonk gut, dann bleibt nur noch einer übrig. Und da lange TM oder eine TP, aber ist egal. Werde ja die sowieso nicht benutzen. Ich werde sowieso nicht speichern, deswegen habe ich nichts davon. wenn ich ein bisschen blöd dass wir rock in einem anderen part schon gefangen haben und lieber alle in einem Part gehabt aber was soll es doch hier ne drei weg Pass. so und hier müssen wir alle drei haben der Steingigant, der gegangen, stahl gigant wir ja einfach sind da zwei drin da sind so zwei zeichen irgendwie ne. Okay. So, ah, ich habe eine Vermutung. Habe schon längst eine Vermutung, ja das ding noch mal sehen nein muss wahrscheinlich das symbol was hier auf ein dieser dinger ist irgendwie da drauf packen also v in der mitte keine ahnung drei in der mitte und dann so ein v machen wir mal so so sah doch so aus ja Warte so okay noch mal vielleicht doch ein bisschen schwieriger als gedacht versuche mal andere drei in der Mitte und dann so ein Dingen eigentlich so zwei faust nebeneinander geht die 3d3 drei die drei und hier meine frage ist kann ich jetzt dann auch plötzlich eine merkwürdige spannung in der luft Ah, bolt oder irgendwie so was? Mal doch neue wenn du hast untersuchst, wirst du die schalter auf dem boden nicht zurücksetzen können aber man muss sich für eins entscheiden sicher dass du mit den schaltern das Elektromuster nachbilden möchtest ja. Leck, okay. ok war schon wieder eine wahl hier treffen dann reggie lecky da fand ich meinen namen irgendwie besser reggie bald ja, viel cooler gewesen nach verdammt ich kann ich nicht elektrisieren paralysieren jetzt gefängnis was ist das? Was das? Also müssen wir ein Schild noch mal einen abstecher machen wahrscheinlich. Ja, kein Ding. Oh, das hält ganz schön wenig aus. Okay. Das lässt sich wahrscheinlich genauso schlecht fangen, ne? lecky. nicht herausfinden hat das ding in englisch reggie bold heißt ne bin ich verdammt noch mal der beste aber kann sich dann wieder nur für eins entscheiden alles klar machen wir das ich will jetzt mal gern fangen ne dagegen hast Ja, ich genau noch drei Versuche. Wenn du da nicht drin bist, dann bringt der meister Meisterball. Ja, Versuch Nummer eins, weil ich will ja andere Regie auch noch hier und anhängen. Dann. dann muss ich aber erstmal die anderen alle fangen. Aha, ein Schild, vielleicht tauscht rüber oh, Aber ist das denn der Elektrizismus? Hört auf, das geht alles so schnell weg gemacht, gar nicht so schnell lesen. Zwei. Nein. Elektronetz. Ja. Oder was ich wahrscheinlich machen werde, ist. Schweckt in Erinnerung. Was ich wahrscheinlich machen werde, ist, ich werde die anderen beiden regis fangen wieder hier in Schwert. Okay, Meisterball. Und dann werde ich mal die andere Kombination noch mal versuchen, wenn ich nicht extra ein Schild noch mal alle erstmal fangen muss und so ne. Noch mal direkt hier wieder. So, Meisterball hier, fliegt und sie Also was? Boom. Aber kein Reggy Gigas dann. Oh. Was soll's? Ah, neuer reggie zeigt Reggy Lecky. Es besteht aus gebündelter elektrischer Energie. Werden die Ringe an seinen Körper entfernt, setzt das Ergebnis seine verborgenen Kräfte frei. Zum Glück trägt er die dann. stand der der legenden Notizen so und so. wird ein giganten statt pioni bericht schon wieder ah nein ich kann ja nicht mal rein und die dinge aktivieren gut weiß also nicht welche anderen beiden dinge auf wieder fangen auf screen und wir checken dann das andere teil aus ne nach dem plan ja würde ich dann so machen ne. Dann warte auch noch so ran. Dann wird da nicht zu lange. Und dann haben wir auch alle Regis hier abgeschlossen. Transistor. Und die Stärke von tanken Da ist auch mal krass. Cool. So, wie sieht pokédex Pokédexmäßig aus? Wir müssen jetzt 100, 202 haben. Ja. Cool. Ja, da wäre sogar... Der direkt nächste danach gewesen, gut, finde ich gut. Ja, da müsste hier arctos kommen, weil das heißt immer Arctos Zapdos und Lavandos, ne Und dann 123 noch. Hier kommen wahrscheinlich das Schatten-Dingen. Ne? Man könnte hier noch, weiß nicht welcher sehen. Gut, Na, dann sehe ich euch, wenn ich das andere Regi mal auschecke. Ne? Also bis gleich. Okay. Hey, wir sind wieder hier draußen und zwar nachdem ich wieder alle regis gefangen habe und ja, ich würde sagen, wir checken mal out, was das andere Teil ist, wenn ich das richtige dinge hier mal aktivieren würde. So drei in der Mitte und dann drei so nach oben. Okay, guck mal mal, was das ist. Ähm, drei in der Mitte und dann so ein V in der Mitte ich irgendwie nicht geschafft zu aktivieren. So, in der Mitte, Und dann so ein V, ey. So, was mache ich ja falsch? Ah, guck mal. Das sah aber nicht so aus im Dingsee. Aber Das sah aber überhaupt nicht so aus draußen. Okay, ein unglaublicher Drachenenergiestrahl von dieser Stadt aus. mit Sie untersuchen, klar. Den Schalter auf diesen Schalter, bla, bla, bla, bla, bla. Ja. Ich will es ja nur erstmal sehen und dann werde ich ja bald beide haben, weil ich ein Schild halt das andere fangen. Oh, Regidrako erscheint. Krass aus wie maul hey, guck mal ich gebe dir so fünf minuten sonst dauert der part jetzt so lange Drachenkräfte. Oh gott. was ist das denn ah, gott ähm, macht das nicht noch mal bitte das war voll weh das tat voll weh antwort Hammer! er macht dadurch weiter. So ich glaube, übrigens, jetzt alle Regis gefangen mit einem halbwegs passenden Wesen und so hat dann mal hinter uns nicht nur noch für eins von diesen beiden entscheiden. So also mal schauen. So, jetzt habe ich für zwei drei minuten ein pokéball wenn er da nicht drin ist dann meister wegen pokédex eintrag ne? ist das ein plan ja gut wenn wir ja bei so 38 35 minuten irgendwie so was, glaube ich dann haben wir also alle gesehen alle regis ich habe übrigens auch alle von diesen spuren gefunden oh Gott. Also diese eisenkern oder felshöhlen spuren oder was auch immer also die legendären die damit verbunden sind die können wir uns dann auch im nächsten part mit doch auch nicht schlecht ist oder und danach haben wir ja immer noch bald nicht die vögel die gibt es ja auch noch hey, gibt es ja viele legendäre pokémon was ich erstmal machen werde ist wahrscheinlich diese beiden da holen und äh phantom rost im dingens hier in schild zu fangen wir beide versionen davon haben soweit bin ich eigentlich nicht entfernt hier die story abzuschießen mit schild also kronen dlc story also sollte halt nicht so lange dauern soll ich als 40 sekunden wenn ich drin bleibt dann meist dabei will ich ja nur fangen um hier den poex einfach zu zeigen ne? konzentration konzentration heute seine Fällt mir ja gar nicht Na komm kommen oh mein gott ehrlich das hätte jetzt so gut sein können kommt schon irgendwie nichts so irgendwie so von so golems finde ich ja, dann drei die ursprünglichen waren irgendwie so golems übrigens meister war hier auf der Stadt und recky die lecky und Drago, weiß nicht. Irgendwie nichts, irgendwie so mit kohlen zu tun finde ich. Egal, ja Regi gefangen. Ja mit haben wir haben uns alle Regis hier gewidmet. Außer ich brauche beide Regis von dieser Edition, um noch mal irgendwie Regi Gigas oder so zu finden. Keine Ahnung. Ein unbeständige theoriz und seine Arme wie der Kopf eines Urzeichen Drachen. Wie ein urzeichnetes Drachen-Pokémon geform Okay. Cool. Ich hatte Peony-Bericht. Ja. Mal schauen. Gut, 202. Cool. Und er wäre die 201. So, dann werde ich jetzt in Schild ich den drei Golems widmen und sowohl regi lecki und Regi-Drago fangen. Das äh, Polar, das äh, phantom aus meine ich, werde ich auch dann in Schild fangen. Im nächsten Part hoffentlich haben und damit mich mich diesen drei Pokémon, denen ich äh, bei Sania hier berichtet, statt muss, also immer diese drei Pokémon sind gut. In den Sinne sage ich, das war dann für diesen Part. Ich hoffe, euch hat der Part. gefallen hat. lasst bitte ein Like, ein Abend, das mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.